Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf meinem Kanal Alice Gaming auf MinecraftLandania.net hier mit Game. Hallo. Genau, in der letzten Folge haben wir ja bei ihm, also die äh, sechste und 7. Nee, warte, ja doch, nee. Fünfte und 6. 5. und 6. Ähm, aufgenommen. Wird jetzt die Siebte. Ja, und dann machen wir das auch so, ja. Wie gesagt, Gelling hat dort in der letzten Folge bei mir das unser neues Haus gebaut und ich habe bis nur unser altes Lager sortiert. Ach ja, wie also findest du so eigentlich das Haus? Sieht gut aus. Es sieht irgendwie scheiße aus, habe ich recht. Ich finde es sieht wirklich gut aus. Ich mein's ernst jetzt. Denkst du? Ich kümmere mich mal um die andere Folge, die wir gerade vor keine Ahnung wie vielen Minuten aufgenommen haben. Jo, macht es. Jetzt wird auch noch Nacht, und Alter. So. Ich finde tatsächlich immer das ist sehr cool, deswegen mache ich jetzt immer so Löcher rein. Also ich... Das erstmal 5 Minuten zu dem Übertragen. Dann mache ich das hier hin? Ja, das, nee, das ist blöd, weil das ja ganz blöd ist. Wollen wir dann... Wir nehmen ja jetzt... Sechste und... nee siebte und achte auf. Mhm, bei mir. Ja, und wollen wir dann noch gleich für mich wieder aufnehmen? Ja, können ja. wir machen, oder? Mach mal, ja. Und dann weiß man, weiß ich nicht, ob oh, was für dich dann noch mal die anderen Folgen schaffen, verstehst du? Ja, das bin so. dann. Können und wir es ja Tag wir noch morgen. machen oder so? Ja klar. So, also, also ich, ich finde find find das irgendwie eine gute Idee, dass wir uns immer so abwechseln. Ja. Seit ja Paluten und Juman Let's Play bei Minecraft Flucht 3, glaube ich, auch gemacht. Ja, und vier und sowas. Ja, bloß, dass sie, dass die sich da jede einzelne Folge abgelegt ein haben. sind sie größere, viel größere YouTuber sind als wir. Ja. ja. klar, wir <lacht> sind ja ganz kleine Mini-Youtuber. Wir sind kleiner als... So, ja, jetzt hat's rüberkopiert, ich guck mal. wird nichts beschädigt, das hier lösche ich gleich mal. Jetzt hole ich kurz mein Macbook und dann cut ich das schnell. <lacht> okay ist, kann, mir, kann mir wer kann Zeit geben <lacht> digga die die immer mit ihren Fortnite digga Was? die immer mit ihrem Fortnite ja ist so wo wie sieht Wenn das aus es ist dann sind Roblox und Fortnite ja ist so wo wie sieht das aus dass wir hier sowieso ein Geländer machen Oha! Oha! Oh mein Ding. Oha! Hey lol! Ey komm kannst du mal kurz in mein Kraft drücken? Wie findest du, dass das hier so Zaun als, äh, Dings also, ist? Ja mal! Ach oh, so, ich glaube, ich falsch... sieht voll geil aus! Sieht doch geil aus, ne? So Immer so vorne, aber links und rechts kommen so Glasscheiben hin. Ja. Hm, das finde ich ganz gut, gut ich mal, vielleicht mal mein Ladekabel für's Macbook? Ja. Ja, die hat schon wieder nicht so viel Akku. Ja, perfekt. Typisch. MacBook. Ich glaube, ich bin nicht zu so leise, aber ja. Ah, passt, glaube ich. Oh, ich habe gar noch doch hier ist noch Holz. Mehr als mehr Holz. Äh also Ach ja, okay. Dann mache ich mal Ich meine, jetzt das Kabel zu kurz? Ja, perfekt. Epphölle. Oh, endlich, es passt schnell an. Ja. Nein, Digga, der hat mich einfach die Brücke runtergeschobst. Ja. Dieser Keg. Ja. Dieser Kack zombie Ach. Ich kann mal schnell zwei Base darunter. Hä? Achso, ja, nee, alles gut, ja. Ah, nee, das so, ist dann... Sieht man das, wenn ich das hier abbaue? Nee, das ist man du, was gar nicht. Was mir aufgefallen ist? Was? Dumm von mir war. Was? Dass ich das aus Versehen... Ich habe bei der Folge 2... Ach, scheiße. Habe ich aus Versehen 1 aus stehen lassen. Ja, das ist äh, scheiße gelaufen. Ne? Ich habe mal... Äh, warte mal, was würde ich jetzt sagen? Nee, das noch. Was wolltest du jetzt sagen? Das ist die Frage. Und, ja, ich weiß es auch nicht. Oh, nein, Egal, geht mir auch manchmal so. Das ist nicht so das Wird schon nicht so sein. <lacht> Ach sieht es schlimmer aus, wenn die hier so Stufen hinkommen? Nö, da kann man kann besser auch Aussicht... man, das nicht... Da kann man hier so die Be die Aussicht besser genießen. Oha. Höh, sieht voll nice aus. Aber ich muss hier kurz. Wie wie viele Folgen ist das bei mir? Die äh, erste, zweite, äh, dann müsste es ja die fünfte sein. Ja. Ja, die Treppe kommt gleich dahin. Boah, Leute, wie findet ihr das, Community? Sagt mal. Boah, sieht schon nice aus von hier oben, finde ich. <lacht> wie immer, wenn man es so im Geländer feststeckt. <lacht> Hm, die Frage ist jetzt, welche ist welche Folge? Das heißt, es nicht benannt. Nee, ah, doch, es hat die erste Folge. Also, die. Du weißt schon, Folge. Nicht die erste, die erste sondern. Du. Ja, ich weiß, was du meinst. Perfekt, auf die Stufe, genau. Ich muss erst mal schaffen, das zu schaffen. Was? Das musst du musst erst mal schaffen, das zu schaffen. Ja, würde ich auch so sagen. Guck mal mal kurz das Video an. Aber die Einstellung, die ich jetzt habe, die ist viel, viel besser. Boah, ey, das hier, sieht, hier oben sieht übel nice aus irgendwie. Ich muss wirklich sagen, nicht schlecht. Und das hier ist dann oben wie so ein Raum, aber wir könnten das so machen, dass man nicht direkt vom Haus... Kann man auf Tube Keine Ahnung, Bruder, würde ich auch mal gern wissen. Da mache ich mir nämlich mal Treppen. Äh. War, war der ZK, die nicht war, der, der der das, der die Tropenfrucht so für übel viel verkauft hat? ZK, dir? ja? Ja. Weil der gerade wieder on ist. Warte mal, jetzt muss ich gucken, dass der Übergang passt. Jo, sieht nice aus. Ja, perfekt. Da kann man hier so... Oh, ja gut. Sneaken. <lacht> sneaken. Nee, aber... Das müssten wir eigentlich auch hinkriegen. Es ist schlimm, wenn ich... Nee, das ist eben nicht schlimm. Perfekt. Oha! Ja, doch. Passt so. Ah, oder ich mach Steinziegel Treppen, weil es dann äh, der Kontrast davon passt. Ja, in der Folge irgendwann dieses Wort gesagt, was ich rausschneiden müsste. Das musst du dir dann anhören, aber jetzt nicht, weil das ist ja jetzt blöd. In der ja, aufnahme. Ach, ich hab sogar hm. noch welche. Boah, alter Höhe, sieht übel nice aus. 1080p und Qualität hoch. 20 Minuten dauert zu exportieren. Ja. Das sieht nice aus. Perfekt. Oh, und jetzt komme ich wieder in Minecraft. Ja. Dann guck dir mal das Haus an, wie du es findest. Man kann ja, hier immer noch nicht kann. durch. Ich muss sneaken. <lacht> Mann ja oder man macht das halt das muss ich sehen dass man doch das stört ja nicht weil es ja von unten dann genau das gleiche ist ja so könnte man es machen so, warte ich komm ja so um, weißt du ungefähr Und wie lange ich die? eigentlich gut ja perfekt also ich höre dich gut weil ich natürlich in YouTube okay. jetzt nicht aber doch man hört dich eigentlich gut ich habe ja uns uns Test gemacht in meiner Folge gestern war es bisschen leise ja das haben wir gemerkt habe ich gedacht, oh shit, jetzt bin du so ein bisschen leise, ja. Oh, wie, wie findest du es? Gut. Sieht schon nice aus, muss ich sagen. Ja. Mal dann hier, mach hier so Fackeln hin. Ja gut, ich brauche noch selber Fackeln. Nee, egal. Ja gut, eine kann ich mir nehmen. Oh, sieht schon irgendwie nice aus. Da hat man nämlich so eine obere Wohnung, was vielleicht unser Lager ist, und unten wohnen wir, aber es ganz schön eng. Egal, ich kann ja jetzt tiefer gehen, fällt mir auf. Dann ist ja wie so eine oder, Treppe, die runter geht. Oder wir wohnen oben und hier unten kommt unser Lager. Nee, fühle ich aber irgendwie. Na, fühle ich nee, nein. nicht so. Ich hab eine viel bessere Idee, wir haben doch schon unser Lager. Dort hinten, dieses, was ich gestern gebaut habe. Ja, dann wohne ich oben. <lacht> Nee, wir gucken gemeinsam. Ja, ja, ich weiß, ich weiß, ich hab's jetzt nur so aus Spaß gesagt. Jetzt wird zum Beispiel oben schlafen. Ja, ja, das kann man ja machen. So. Oh, denk, was denkst du, wie lange die Folge jetzt so geht? Vielleicht elf. Warte. Oder soll ich mal gucken? Elf kann Minuten, ich Blut, denke Soll ich mal gucken und da kann ich ja wieder rausschneiden, oder? Mach halt. Okay, ich gucke, ich gucke. Warte mal, wo sieht man das? Ich seh's ja gar nicht. Aber sie läuft, sie läuft auf jeden Fall noch. Ah, hier, 10 Minuten, 10 Minuten. Ja, 10 Minuten, da lass doch ein bisschen. Und ich habe 11 Minuten gesagt. Ja. Achso, so das ist auch, da. Sieht das nicht so aus. Sieht doch mal aus, irgendwie wie Bruchstein ein bisschen. Oh ja, endlich ist der Tag. Warte mal, ich hab ein bisschen was von dir aufgesammelt. Ich merk's. Ein Steinziegel, na vielen Dank. <lacht> Brauch eigentlich noch mehr, ne? <lacht> Digga. Egal, ich guck jetzt nochmal hier. Guck mal zu unserer Farm. Oh, die ist fast komplett gewachsen. Aber es warte noch. Jo. Ah, Stein. Ich brauche halt noch mehr Steinsiegel. Zwölf. war ja, man Stein, eigentlich irgendwie so. den Chat ausblenden. Ja, kann man. Kann man. Aber ja, egal, manchmal weiß es auch irgendwie. Manchmal ist es auch irgendwie wichtig. Okay, jetzt kann ich nicht mal in einen Chat schreiben, danke. <lacht> Dumm. Perfekt. Hallo. Wie wir hier gesehen haben. Mhm. Das war er. Hat das perfekt eingebracht. Haben wir gestern, äh, let gestern. Letztens in der Folge gesehen von ihm. Ich schlau's auch wieder am Start. Na moinsen, Digga. Hast du hier so Sand hinzugefügt? Ja, sieht aber geil aus. Wo? Hier so. Da, da, da. Seh ich nicht. Beim ja, Haus. Eik mal. Beim Boah. Haus. Ah, nee, das ist Steinverschwendung. Ich brauche halt den Stein. Boah. Was nehmen wir dann als Boden? Eher Eiche, oder? Sieht glaube ich am besten aus. Boah, was sieht irgendwie nice aus, das ist aus. Scheiße ist. Was? Nichts. Vier Steinziegel, ja, die werden sowas von reichen, ne? Wo ist unser Bruchsteiner hier? Ja, das müsste reichen. Ja, dann nicht. Hey, der eine, wie bekomme ich diese komische Katze? Die ist nicht komisch. Ist, auch so, ne? auch, ist sie auch nicht. Wo sind denn unsere Blumen? Ah, hier ist das Gewinnezeug und so. Ah, jetzt habe ich Erde da rein. Egal. <lacht> <lacht> ja, doch soll das rein. Nee, das andere meine ich in die Blöcke. Ja. Also in Blockdings. Digga, das ist ja vier rein. So viel habe ich da nicht rein. So. So. Ah ne. ich, äh, was habe ich jetzt eigentlich in der Folge gemacht? Gar nichts. Boah! Die fünfte Folge geschnitten hochladen. Warum schneidest du eigentlich deine Videos, während ich aufnehme? Warum nicht? Warum? Weiß ich doch nicht. Warum? Ach Sticker. Ja, sieht scheiße aus. Dann kannst du ja hochladen. Oh, also soll, wollen wir beenden, das beenden, oder? Ja, das Spenden, die Folge, die hat ja eigentlich gar nichts gebracht. Egal. Das vor unserem neuen, ha neuen Haus Spenden. Ja, es ist noch nicht fertig. Egal. Da bin ich. Genau, das war's mit der Folge. Schaut auch gerne bei mir und äh, Gaming Game vorbei. Den verlinke ich noch mal unten. Und ich hoffe, ich hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne ab und like da auch bei ihm. Okay, das war's. Ciao mit V. Tschüss.